Viele Diskussionen und Debatten rund um das Thema Gendern bzw. sprachliche Gleichberechtigung von Mann und Frau in der deutschen Sprache werden besonders in den Medien politisch motiviert und ideologisch motiviert geführt. In Talkshows werden beispielsweise Politikerinnen und Politiker eingeladen, die natürlich eine politische Sichtweise auch auf diese Themen haben. Auf der anderen Seite werden Promis eingeladen, die ja einfach im Prinzip schön aussehen, aber oft absolut keine Ahnung von Sprache bzw. Sprachwissenschaft haben. Und bei diesem Thema gibt es oft nur zwei extreme gegensätzliche Positionen, nämlich man ist entweder komplett für das Gender oder komplett dagegen. Die eine Gruppe bzw. die eine Seite und die andere Seite versuchen, die moralische Hoheit über dieses Thema zu beanspruchen. Und mit diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, warum diese beiden Lager so extrem gespalten sind und warum wir in der deutschen Sprache im Prinzip gar nicht gendern können und warum es alle falsch machen. Aber warum mische ich mich jetzt auch noch in diese Diskussion mit ein? Was unterscheidet mich von dem Durchschnittspromi da draußen? Naja, ganz einfach. Ich habe Sprache studiert. Ich habe Germanistik studiert. Ich habe Anglistik studiert. Ich spreche drei Sprachen fließend und in drei weiteren Sprachen kann ich mich einigermaßen verständigen. Das heißt, ich habe auch gewisse kulturelle Kompetenzen, was diese Sprachen bzw. deren Länder betrifft, in denen sie gesprochen werden. Ich spreche unter anderem natürlich Deutsch, Englisch, aber auch Sprachen wie Russisch oder Japanisch. Daher möchte ich jetzt versuchen, etwas objektiver an die Sache ranzugehen, nicht politisch motiviert, nicht ideologisch motiviert und zu sagen, okay, ich bin jetzt Promi XY und ich habe diese Meinung, die ich vertreten muss, damit ich bei meinen Fans gut ankomme und ich bin nicht Politiker so und so oder Politikerin so und so, die dann ihre Meinung vertreten müssen, um bei ihren Wählern anzukommen. Bevor wir jetzt aber alle miteinander auf einer gemeinsamen Ebene diskutieren können, möchte ich erst einmal ein paar Begriffe mit euch klären. Wie ihr vermutlich alle wisst, gibt es in der deutschen Sprache, in der deutschen Grammatik, einen Genus und einen Sexus. Das habt ihr wahrscheinlich in der Schule gelernt. Ganz einfach gesprochen steht Genus für das grammatische Geschlecht und Sexus für das biologische Geschlecht. Und jetzt müssen wir noch zwei weitere Begriffe klären, nämlich Geschlecht und Gender, beziehungsweise biologisches Geschlecht und soziales Geschlecht. Unter dem biologischen Geschlecht verstehen wir natürlich alle die Einteilung in Männer und Frauen. Es gibt jedoch auch Menschen, die zwischen den Geschlechtern auf die Welt kommen. Dazu aber später mehr. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Gender. Ein Begriff, der nur wenige Jahrzehnte alt ist und deswegen auch nicht in allen Köpfen bisher angekommen ist und auch nicht besonders einfach zu erklären ist. Ich versuche es trotzdem. Ich versuche die beiden Begriffe so einfach wie möglich gegenüberzustellen. Ganz simpel gesprochen bedeutet biologisches Geschlecht das, was man da unten zwischen den Beinen hat. Gender hingegen spielt sich hier oben ab, wie ich mich geschlechtlich selbst definiere oder andere sehe. So, jetzt sind wir alle mehr oder weniger auf dem gleichen Level, um über dieses Thema diskutieren zu können. Also steigen wir direkt voll ein. Ich habe mich gefragt, worin liegt eigentlich das große Problem bei diesen Debatten, bei diesen Streitigkeiten? Wer streitet sich worum? Einer der größten Streitpunkte ist sicherlich das generische Maskulinum. Was ist das generische Maskulinum? Ganz einfaches Beispiel des generischen Maskulinums. Ich gehe morgen zum Arzt. Ich habe die männliche Form benutzt. Der Arzt. Ich gehe zum Arzt. Genus maskulin. Männlich. Hat mit dem Sexus absolut nichts zu tun. Es ist vollkommen egal, ob ich zu einem männlichen Arzt gehe oder zu einer weiblichen Ärztin. Bei dieser Information ist vielleicht wichtig, dass ich morgen nicht da bin, weg bin, mich irgendwie untersuchen lasse medizinisch. Aber es ist vollkommen egal, ob mich eine Frau, ein Mann oder wer auch immer untersucht. Ganz einfach ausgedrückt kann das generische Maskulinum eingesetzt werden, wenn das biologische Geschlecht unerheblich ist, beziehungsweise sowieso alle Geschlechter damit gemeint sind. Und genau an dieser Stelle gibt es zwei wesentliche Kritikpunkte. Erstens wird dem generischen Maskulinum vorgeworfen, dass es ganz oft zu Missverständnissen führt. Und zweitens wird dem generischen Maskulinum vorgeworfen, dass es Frauen ausblendet, dass es Frauen vielleicht sogar gezielt ausblendet. Und ich wollte es hier genau wissen und habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich habe geschaut, was kann ich zu diesem Thema im Netz finden. Und tatsächlich, auf der erstbesten Seite, die ich gefunden habe zum Thema Gendern, Gleichberechtigung, Mann-Frau, generisches Maskulinum, habe ich Kritik gefunden und ich habe ein Beispiel gefunden. Und dieses Beispiel möchte ich gerne mit euch teilen, um euch zu zeigen, ja, wie sehr ideologisch motiviert bestimmte Ansätze sind, bestimmte Erklärungsversuche sind, nur damit man seine Denke bzw. seine Meinung durchbringen kann. Das Beispiel ist eine kleine Geschichte. Vater und Sohn sind im Auto unterwegs. Es kommt zu einem schrecklichen Unfall. Der Vater überlebt unverletzt. Der Sohn jedoch ist schwer verletzt. Der Junge hat aber Glück im Unglück, denn er kommt in das beste Krankenhaus der Stadt, in dem der beste Chirurg der Stadt operiert. Der Sohn wird also vorbereitet für die Operation und wird dem Chirurgen vorgestellt. Der Chirurg sieht diesen Jungen und sagt, nein, ich kann diesen Jungen nicht operieren, dieser Junge ist mein Sohn. Das war jetzt das Beispiel und unter diesem Beispiel folgte auf dieser Webseite direkt eine, wie ich finde, sehr provokante Frage, wie kann das denn sein? Natürlich, wie kann das sein, wenn der Vater mit dem Sohn schon rausgefahren ist, wie kann es sein, dass dann der Chirurg plötzlich ebenfalls der Vater ist oder wie oder was oder wie ist das jetzt zu verstehen? Die Auflösung der Geschichte ist jetzt natürlich, dass wir es hier angeblich mit dem generischen Maskulinum zu tun haben. Und eigentlich geht es hier gar nicht um einen Chirurgen, sondern um eine Chirurgin. Und das ist im Prinzip auch schon die einfache und simple Lösung, die simple Antwort auf die ja, ähm, Ungerechtigkeit ähm, in, diese, in der deutschen Sprache, was jetzt die Geschlechter angeht, vor allem Mann und Frau. Frauen werden benachteiligt, das generische Maskulinum ist einfach böse, weil es männlich ist und weil es Frauen unterdrückt. Man findet einfach die Antwort, die man gerne haben möchte. So, und jetzt kommt der Deutschlehrer in mir durch. Natürlich ist dieses Beispiel ein absolut falsches Beispiel für die Nutzung des generischen Maskulinums. Es ist komplett falsch eingesetzt worden. Das generische Maskulinum wird wirklich nur dann eingesetzt, wenn das Geschlecht der Personen, die damit beschrieben werden, vollkommen irrelevant ist, beziehungsweise eindeutig klar ist, dass alle Geschlechter damit gemeint sind. Und in diesem Beispiel ist es absolut relevant zu sagen, dass es sich bei dem Chirurgen nicht um einen Mann handelt, sondern um eine Frau, also eine Chirurgin. Man hätte gar nicht eröffnen dürfen mit der Chirurg, der da operiert, der beste Chirurg überhaupt. Natürlich kann man, wenn man allgemein von Chirurginnen und Chirurgen spricht, einfach das generische Maskulinum benutzen. Wenn das dann jedem klar ist, dann ist das gar kein Problem. Aber in diesem speziellen Fall müsste dringend notwendig ja das Femininum eingesetzt werden. Da, da gibt es nichts anderes. Hier müsste man definitiv die Chirurgin nennen und nichts anderes und dieses im Prinzip ein bisschen kranke Spiel, ein, ein kleiner psychologischer Twist, nennen wir das so, dass dieses Spiel wird ganz, ganz oft gespielt, ja. Da werden dann zum Beispiel im Fernsehen ähm, Menschen interviewt und die werden dann gefragt, ja, nennen Sie uns doch mal Ihren Lieblingsschauspieler. Wir haben keinen Kontext, wir wissen überhaupt nichts, da wird eine männliche Form benutzt. Also ist es absolut logisch und absolut klar, dass die meisten Befragten männlich antworten werden. Wenn man männlich fragt, kriegt man natürlich eine männliche Antwort. Warum sollte ich da an eine Schauspielerin denken? Es sei denn, jemand fragt explizit nach Schauspielerin oder Schauspieler oder sagt beispielsweise so etwas wie schauspielende Person. Und bei solchen Fragen bzw. Fragestellungen und diesen Unterstellungen, das sei ja schon das generische Maskulinum, das muss man doch verstehen, das, ist ja, das steht ja quasi immer für alles, Genau hier ist das große Problem, wo ideologisch angesetzt wird und wo manipuliert wird. Wo die Menschen dann eindeutig uneindeutige Fragen stellen, damit sie dann die Antwort bekommen, die sie gerne haben möchten. Ein weiteres Beispiel. Erst vor kurzem habe ich eine Sendung gesehen, da ging es gerade um dieses Thema. Ich glaube, es war bei RTL. Da ging eine Frau, eine Reporterin, ich glaube, in einem Kindergarten war das, in eine Kita, und hat da dort Mädchen und Jungen einen Arzt zeichnen lassen, malen lassen. Natürlich waren die meisten Ärzte, die da gemalt, gezeichnet wurden, männlich. Auch auf Nachfrage hin haben die Kinder betont, natürlich ist das ein Mann. Ja, Und dann war für die Reporterin bzw. für RTL sofort klar, oh mein Gott, das böse generische Maskulinum, Frauen werden unterdrückt. Natürlich kann ich diese Antwort bzw. das Ganze daraus schließen, wenn ich das möchte, ja, weil ich das so drehen möchte. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn wir haben die Möglichkeit, verdammt nochmal im Deutschen, nach beidem gleichzeitig zu fragen. Wir können fragen, kannst du mir bitte einen Arzt bzw. eine Ärztin malen? Können wir sagen, genau wie wir sagen können, ähm, nenn uns doch bitte deinen Lieblingsschauspieler oder deine Lieblingsschauspielerin. Dafür ist Zeit, das können wir fragen, denn wenn wir nur männlich fragen oder nur weiblich fragen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nur männlich als Antwort bekommen oder nur weiblich als Antwort sehr, sehr hoch. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Geschichte mit dem Chirurgen bzw. der Chirurgin. Hier gibt es noch etliche weitere Probleme, denn auf dieser Webseite geht es ja angeblich um das Thema Gendern, genauso wie jetzt in diesem Video. Es ging aber letzten Endes in diesem Beispiel nur um männlich und weiblich. Man hätte aber auch genauso gut sagen können, ja, wo sind denn die anderen Gender, wo sind denn die anderen Geschlechter, werden ja überhaupt nicht berücksichtigt, da hat jemand nur zum Ausdruck bringen wollen, die armen Frauen werden unterdrückt. Wo sind beispielsweise intersexuelle Menschen bzw. zwischengeschlechtliche, intergeschlechtliche Menschen? Wo sind die? Die tauchen ja da auch nicht auf. Über die wird da auch nicht geklagt. Es wird nur darüber geklagt, dass die armen Frauen unterdrückt werden. Offensichtlicher natürlich nur, weil das generische maskulino falsch eingesetzt wurde. Also man sieht genau, dass hier überhaupt kein Verständnis für das Wort, für das Thema, für die Thematik Gender da ist. Man möchte nur. Einen, äh, einen Fall schaffen, indem man seine ideologische Sichtweise bestätigt bekommt. Und ja, da kommt jetzt einfach der Deutschlehrer in mir durch, der Germanist, der euch nochmal sagen möchte, generisches Maskulinum, ja, kann man einsetzen, kann man benutzen, wenn man eben weiß, wie. Und nein, wenn ihr in den Medien in letzter Zeit immer wieder hört, naja, das Maskulinum steht ja dann für alles, das Generische, ja, das ist ja logisch, dass man da Frauen mitdenkt und alle anderen auch. Das ist Blödsinn, das Maskulinum, das Generische steht nicht automatisch einfach für alle Geschlechter, wo auch immer ich das hinklatsche in irgendwelchen Sätzen. Das funktioniert eben nicht, haben wir an den Beispielen gesehen. Ich muss, im Klaren sein, ich muss mir im Klaren sein, wann ich das generische Maskulinum tatsächlich benutzen kann, ohne dass Missverständnisse entstehen. Deswegen die Kritik, dass ähm, das generische Maskulinum zu Missverständnissen führt, ist meiner Meinung nach nicht berechtigt, wenn man es denn richtig einsetzt, wenn man es denn überhaupt richtig einsetzen möchte. Vielleicht fällt jetzt dem einen oder der anderen auf, dass es hier im Prinzip auch um eine Art Geschlechterkampf geht. Es geht tatsächlich wie leider so oft um den Kampf Mann gegen Frau. Und ich habe mir gedacht... Eigentlich müssten wir doch darüber schon hinweg sein. ja? Ähm, ich nenne das so diesen ähm, alles-schwarzer-Feminismus. ja? Alles Männliche ist böse und wir müssen alles Männliche irgendwie zurückdrängen und vernichten und durch das Weibliche ersetzen. Denn schließlich haben die Männer ja lange genug geherrscht und was denen recht war, kann uns nur gut oder billig sein und deswegen wollen wir das auch. Und ich dachte wirklich, die Zeiten seien vorbei. Aber ich habe gerade zum Thema Ali Schwarzer und ihrem Magazin Emma, das klar feministisch ausgelegt ist, noch ein wunderbares Beispiel für euch, das ist mir vor einigen Jahren passiert. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Air Berlin-Tragödie, in der tatsächlich ein Pilot, ja ein Mann, ähm, ein Flugzeug ja ähm, in die Berge gesteuert hat, weil er sich vermutlich selbst töten wollte. Leider ja, waren natürlich in diesem Flugzeug auch jede Menge andere Menschen und unter anderem auch eine Schulklasse. Jetzt haben natürlich zahlreiche Medien über diesen Vorfall berichtet. Und auf Facebook war es, soweit ich mich recht erinnern kann, der Spiegel, der geschrieben hat, dass bei diesem Unglück, bei diesem Unfall, wie auch immer, damals war es noch nicht klar, sehr viele Schüler gestorben sind. Es sind so und so viele Schüler gestorben und das ist eine Wahnsinnstragödie. Und jede Menge Menschen haben unter diesem Facebook-Post ihr Beileid bekundet und gemeint, oh Gott, die armen Kinder und wie schrecklich und so jung und sie hatten noch das ganze Leben vor sich. Und ich fand es auch einfach wahnsinnig traurig, was da passiert ist. Es ist eine Tragödie, ja, es ist eine menschliche Tragödie. Und wie gesagt, klar hat der Spiegel dann damals noch geschrieben, so und so viele Schüler sind umgekommen bei dieser Tragödie. Und um jetzt nochmal auf alles Schwarzer und Emma zurückzukommen, eine... Offensichtliche Emma-Redakteurin, das kann man, konnte man an ihrem Profil erkennen, hat dort kommentiert und gesagt, was soll das, was soll der Mist? Hier werden nur die Jungs genannt, also die Schüler, die männlichen Schüler, nicht die Schülerinnen. Dabei sind doch auch Schülerinnen gestorben. Es ist schrecklich, wie diese Männlichkeit, die überall alles für sich beansprucht, überhand nimmt und wir müssen endlich ähm, dagegen vorgehen als Frauen, ja, oder als Feministinnen und Feministen. Ähm, und es kann nicht sein, dass bei so einem tragischen Unglück einfach die Frauen ähm, unterdrückt werden oder wegfallen, die, die die jungen Mädchen im Prinzip. Und das hat einen wahnsinns Shitstorm ausgelöst, ähm, zu Recht, wie ich finde, denn hier sieht man an diesem Punkt, jeder und jede, ja jeder wäre übrigens auch das generische Maskulinum hier, jeder hat kapiert, worum es da geht. Es geht überhaupt nicht um das Geschlecht der Kinder. Es geht überhaupt nicht darum, was die Kids da zwischen den Beinen hatten, verdammt nochmal. Es ging einfach nur darum zu sagen, hey, ähm, Kinder jeglichen Geschlechts sind da ums Leben gekommen und es ist wahnsinnig traurig. Und jeder, der da kommentiert hat, hat das Zumindest meiner Auffassung nach verstanden, weil sich keiner darüber empört hat. Jedem war klar, das müssen Jungs und Mädchen gewesen sein. Die große Ausnahme wäre, es wären ähm, Jungs aus einer jungen Schule gewesen irgendwie. Also diesen Kontext hätte man bestimmt bekommen, wenn es so gewesen wäre. War es aber nicht. Durch andere Berichte wusste man auch, es war eine ganz normale gemischte Schule. Aber diese, diese ähm, Journalistin, diese Redakteurin der Emma-Zeitschrift war halt unglaublich penetrant. Und da hat man dann wirklich gesehen, okay, das ist meine Ideologie, das ist quasi mein Gedanke, meine Meinung, die muss ich allen aufzwingen. Ähm, ihr müsst doch erkennen, äh, wie gemein hier der Spiegel gehandelt hat, ähm, dass er nur die die Jungs hervorgehoben hat in dieser Tragödie und nicht die Mädchen. Und und die Mädchen quasi doppelte Opfer sind. ja, Also da wurde die doppelte Opferrolle gespielt. Und das war in diesem Moment, an diesem Punkt einfach... Absolut falsch, meiner Meinung nach. Also es war absolut falsch, da einzugreifen, weil jedem klar war, worum es geht und es überhaupt nicht relevant war, nochmal, was diese Jungs und Mädchen zwischen den Beinen hatten, verdammt nochmal. Und nein, nur weil ich kein Befürworter dieses aggressiven Feminismus bin, dieses Mann gegen Frau und Frau muss Mann irgendwie beseitigen und der Mann steht für alles Böse, ja, heißt es noch lange nicht, dass ich irgendwie gegen ähm, Feminismus an im Allgemeinen bin oder gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau oder auch anderer Geschlechter, überhaupt nicht. Also ich bin die Person, die versucht, alles irgendwie ähm, in vernünftigen Bahnen zu lenken und eben keinen extremistischen Kampf ausarten zu lassen. ja Immer wieder diesen primitiven Kampf Mann gegen Frau. Und wir haben nur unser Ziel erreicht als Frauen, wenn wir im Prinzip die Männer irgendwie verdrängt haben oder wie auch immer, also irgendwo in eine Ecke gestellt haben. Das ist für mich keine... Keine Gleichberechtigung. Für mich kommt man so nicht zu Gleichberechtigung. Das ist einfach primitiv. ja, Das ist kindisches Niveau. Ich will das, was der andere hat. Im Prinzip ist ja das Böse, was der andere hat, das generische Maskulinum. Aber wir kommen später noch dazu. Das generische Maskulinum ist total gemein und total fies und missverständlich und überhaupt. Aber hey, das generische Femininum, das wäre natürlich super. Ja? Absolut idiotische Logik, einfach nur um ja diesen Kampf weiterzuführen und das kotzt mich im Prinzip wirklich tierisch an, denn es geht auch anders. Man kann auch zusammenarbeiten. Vieles, was erreicht wurde in den letzten Jahrzehnten, ist auch durch Zusammenarbeit entstanden. Und nicht nur durch Kampf Mann-Frau. Und was kommt jetzt noch? Kommen jetzt noch ähm, intersexuelle, also intergeschlechtliche Menschen noch dazu, die dann noch mitkämpfen wollen und die ganzen anderen ähm, Geschlechter oder Menschen, die eben nicht in diesen Rahmen reingepresst werden wollen. Was soll das? Ich will da keinen Kampf der Geschlechter haben. Ich will, dass wir vernünftig miteinander diskutieren können. Aber leider, leider wird auch heute extrem polarisiert. Beispiel, das Justizministerium wollte einen Gesetzesentwurf im generischen Femininum publizieren, ja, veröffentlichen. Ja, absoluter Irrsinn. Für mich und für viele andere Sprachwissenschaftler da draußen gibt es im Deutschen im Grunde genommen kein generisches Femininum. Das gibt es nicht. Das kann auch gar nicht funktionieren. Du kannst nicht generisches Maskulinum und Femininum gleichzeitig laufen haben. Es funktioniert nicht, wenn ähm, das Femininum für alles stehen kann und das Maskulinum auch irgendwann für alles stehen kann. Dann, dann ist die Verwirrung ja groß. Hier sieht man wirklich diese ideologische Arbeit. Ähm, man möchte das unbedingt durchbringen und durchhauen, ja. Und man sieht auch diese Menschen, die das ähm, zu verantworten haben, auch diesen Gesetzentwurf, haben von der Thematik Gender überhaupt keine Ahnung, wenn sie quasi Gleiches mit Gleichem bekämpfen wollen, wenn sie aus dem einen, was im Prinzip ihrer Meinung nach ja schlecht ist, das generische Maskulinum, dann was anderes draus machen, das generische Femininum, was im Prinzip ja genauso schlecht sein müsste. Aber nein, es ist ja Feminin. Ja, wir müssen zeigen, dass wir Frauen auch da sind ähm, und nicht vergessen werden. Da wird so getan, als hätte kein Gesetz bisher ähm, in, in diesem Land für Frauen gegolten. Ja. Natürlich, es ist alles männlich niedergeschrieben. Alle Gesetze sind im generischen Maskulinum im Prinzip geschrieben. Und jeder und jede in diesem Land weiß auch, dass die Gesetze für uns alle gelten. Die ganze Diskussion, was im Prinzip ja wirklich eine Gender-Diskussion sein müsste, ist wieder nur eine Diskussion Mann-Frau. Ja? Und die Frau muss doch unbedingt, mindestens, wenn nicht noch mehr. Und diese Diskussionen, die sind wahnsinnig ermüdend auch, ja? weil sie immer wieder aufkommen und... Dann gibt es natürlich diese Promis, die darauf anspringen. Ja, das haben wir auch sofort gesehen, als dieser Gesetzesentwurf äh, veröffentlicht wurde. Ja, als bekannt wurde, dass er im generischen Femininum geschrieben wurde, gab es jede Menge Promis, männlich, weiblich, die gesagt haben, oh ja, super, toll, und endlich Gleichberechtigung und Frauen an die Macht und überhaupt. Und es ist für unsere Zeit des Schwarz-Weiß-Denkens einfach wahnsinnig bezeichnend, wenn so jemand, äh, ja das Justizministerium, ähm, so etwas durchsetzen möchte und hier mit einem generischen Femininum um die Ecke kommt, statt zu sagen, Kampf, Schwarz, Weiß oder Mann, Frau, hätte man ja genauso gut sagen können, wir nehmen beides auf, verdammt nochmal, die deutsche Sprache gibt das her, wir nehmen beide Geschlechter auf. Und wir kennen im Prinzip in der Grammatik ja auch nur Feminin, Maskulin, Neutrum, ähm, wenn, was das Genus angeht, wir können auch gar nicht anders, wir können da nicht rausspringen. Und wenn es am Ende um die Überlappung geht, männlich, weiblich und ähm, Bezeichnungen von Menschen, von Tätigkeiten und Berufen und so weiter, können wir im Prinzip nur männlich, weiblich benutzen, gleichzeitig am besten. Oder aber, wenn wir tatsächlich noch einen Schritt weitergehen wollen, wir können versuchen, geschlechtsneutral zu formulieren. Ja? Wir müssen nicht Lehrerinnen und Lehrer sagen, wir können beispielsweise auch Lehrkräfte sagen. Ja, wir müssen nicht Krankenschwester sagen oder Pfleger. Wir können genauso gut auch Pflegekräfte sagen. Das funktioniert. Wir haben so viele Möglichkeiten tatsächlich in der deutschen Sprache und trotzdem läuft es immer wieder meiner Meinung nach absichtlich, auf diesen Kampf hinaus Mann gegen Frau. Es werden dann wieder andere Geschlechter ja komplett unter den Tisch fallen gelassen. Die Gender-Thematik ist wirklich nur quasi so etwas Übergestülptes, mit dem sich sowieso niemand richtig auseinandersetzen kann, möchte oder es auch niemand richtig versteht oder viele es nicht richtig verstehen. Und dann kommt es wieder zu diesem Kampf Mann-Frau. Furchtbar. Jetzt haben Studien natürlich gezeigt, dass wenn das generische Maskulinum verwendet wird, natürlich viel öfter an Männer gedacht wird als an Frauen. Das habe ich ja vorher schon erklärt. Das ist absolut logisch. Im Prinzip brauche ich keine Studie dafür. Wir denken nun mal in diesen Schubladen, vor allem in diesen zwei Schubladen, männlich-weiblich. Und wenn uns jemand eine männliche Form quasi vorgibt, ist natürlich der Gedanke, Männlich am Ende. Er wird sehr wahrscheinlich nicht weiblich sein oder in den wenigsten Fällen. Und klar, wenn wir eine weibliche Form kriegen würden, hätten wir ein generisches Feminum, würde das genauso aussehen. Ja, dann würde man halt eben in erster Linie an Frauen denken und nicht an Männer. Und die angeblichen Lösungen, diese Probleme ja zu beseitigen und zu sagen, okay, wir müssen allen Geschlechtern Raum geben in der deutschen Sprache, diese Lösungen sind im Moment sowas von abstrus und verrückt und ähm, unschön auch, dass man wirklich als ähm, Sprachwissenschaftler bzw. als Germanist auch sagen muss, schrecklich, was da mit der Sprache passiert. Das Beste oder gleichzeitig auch das schlimmste Beispiel für eine Lösung hier ist das sogenannte Gendersternchen. Das habt ihr bestimmt auch schon oft gesehen. Ja, und sogar ich habe das schon oft benutzt, einfach um zu sehen, wie die Reaktionen drauf sind und auch wie sich das ganze Gendersternchen gedöns im Internet verhält, ja, was, was, was auch die Suchmaschinen dazu sagen im Prinzip und was die Leute dazu sagen. Und ähm, sich dahinzustellen und zu sagen, ja, das ist jetzt die ultimative Lösung, denn damit sind ja alle Geschlechter gemeint, ist genauso trickreich im Prinzip wie zu sagen, wir nehmen hier das äh, generische Maskulinum und damit sind eben alle Geschlechter gemeint. Hier sieht man ganz genau, man will das Männliche nicht haben. Man will das Männliche unbedingt irgendwie abschaffen. Und deswegen heißt es jetzt zum Beispiel dann auch Lehrer-Sternchen-Innen, ja, Lehrerinnen. Ja. Es ist ganz verrückt, was da gemacht wird, denn im Prinzip, wenn wir es aussprechen, haben wir ein generisches Femininum, Lehrerinnen. Und jetzt kommt ja das i-Tüpfelchen, was ich erst vor kurzem gehört habe und wo es mich echt fast vom Stuhl gehauen hat, war Lehrerinnen. Ja, also wirklich mit einer Pause dazwischen. Ich glaube, es war eine Art doku oder sowas, die ich gesehen habe. Und dann wurde wirklich sowas gesagt wie LehrerInnen. Also, ich meine, noch noch verrückter geht's gar nicht. Was, was sagt da mein Germanistenherz dazu? Ja, es ist absoluter Bullshit, was da betrieben wird. Ganz einfach. Wenn ich alle Geschlechter nennen möchte, beziehungsweise die Geschlechter sowieso irrelevant sind, dann kann ich doch benutzen, was da ist. Also das generische Maskulinum kann ich doch problemlos benutzen, wenn ich weiß, wie ich es richtig einsetze. Ich kann aber auch Sprache ganz bewusst einsetzen und beide Formen männlich-weiblich benutzen. Das ist doch auch überhaupt kein Problem, Leute. Wenn ich die Zeit dafür habe, so einen Blödsinn auszusprechen wie Lehrerinnen, ja, da kriege ich echt einen Hals. Das ist Wahnsinn. Wenn ich für den Blödsinn Zeit habe, dann kann ich genauso gut Lehrerinnen und Lehrer sagen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Und wenn ich wirklich geschlechtsneutral sein möchte, dann kann ich mir die Mühe machen, und das macht mein Arbeitgeber beispielsweise, ich kann mir die Mühe machen, geschlechtsneutral zu formulieren. Und verdammt nochmal, ja, das kriegt man auch in einem Gesetzesentwurf hin. Das geht auch. Es sei denn, man ist so antimann, antimännlich eingestellt, dass für einen nichts anderes übrig bleibt, als die Antwort, wir brauchen etwas Feminines, um den Männern da etwas entgegenzusetzen. Und sprachliche Veränderungen brauchen nun mal Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen. Dieser Gedanke, dieser Gendergedanke, das Thema, die Wissenschaft dahinter, das ist erst nur wenige Jahrzehnte alt. Das ist in vielen Köpfen noch gar nicht angekommen. Und wir haben in der deutschen Sprache, absolut nichts, was das irgendwie abbilden könnte, das vielleicht auch jede Menge oder unzählige Geschlechter abbilden könnte, soziale Geschlechter, das gibt es nicht, das funktioniert nicht. Die, die, die Sprache hat so viele Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende gebraucht, um an diesen Punkt zu gelangen ja? und sie hat viele Umwandlungen durchgemacht und, und, und. Und das macht sie immer noch weiterhin, ja. ich sage mal, natürlich, natürliche, Umwandlung, natürliche Entwicklungen und nicht diese forcierten, die dann mit irgendwelchen verrückten Symbolen noch kommen, äh, mit Unterstrichen, mit ähm, dem Gendersternchen, mit Slashes im, im, im Wort oder was auch immer für ein Blödsinn, forciert in diese Sprache hinein, nur um zu zeigen, wie moralisch überlegen man doch den anderen ist. Letzten Endes muss ich sagen, ich finde es schade, dass solche Kämpfe, dass solche Geschlechterkämpfe in die Sprache mit hineingetragen werden. Kämpfe, die überhaupt nicht notwendig sind, wenn man darauf achtet, wie man spricht, was man sagt, was man schreibt. Wir können versuchen, geschlechtsneutral zu sein oder Geschlechter zu inkludieren, mit einzuschließen. Das geht. Wir müssen nicht irgendeinen anderen Blödsinn erfinden, irgendwelche Sternchen, Bindestriche, ähm, Is groß schreiben äh, und in der Aussprache tatsächlich auch noch irgendwelche Aussparungen und Auslassungen vorzunehmen. Absolut gruselig, was sich da entwickelt. Wir müssen wieder vernünftig werden. Das ist mein Motto. Also Wir müssen wirklich wieder zur Vernunft zurückkehren und gucken, was wir zusammen erreichen können und nicht gegeneinander kämpfen müssen. Und jetzt bin ich natürlich immer auf eure Kommentare gespannt, denn diese Kommentare lassen ja die Diskussion erst richtig leben. Was haltet ihr von dieser Thematik Gender? Was handelt ihr von dem Gender-Gedanken allgemein? Was haltet ihr vom generischen Maskulinum oder auch generischen Femininum in der deutschen Sprache? Was denkt ihr über diese ganzen verschiedenen Auswüchse, um irgendwie Gleichberechtigung, Gleichheit in der Sprache erreichen zu können? Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich werde natürlich versuchen, auf alle Kommentare zu antworten. Wie immer bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen und wenn euch diese Diskussion gefallen hat und ihr noch an mehr Diskussionen teilnehmen möchtet, abonniert einfach diesen Channel und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und nicht vergessen, bleibt vernünftig!